Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Im letzten Part haben wir weitere Lieder münzen kometen gesammelt. Sterne, wie auch immer. Und ähm, auch den letzten Gomenium gemacht. Und es gibt jetzt nur noch Sterne im Loft. Und zwar drei Stück. Und mein Ziel ist es heute, fertig zu werden damit. Ich, ich weiß nicht, wie das möglich ist. Ob das möglich ist, wir werden es sehen. Ähm... Auf jeden Fall werden, nachdem wir den 120 Sternen gesammelt haben, noch zwei Parts kommen. Aber, ähm, das ist dann noch was anderes, das werdet ihr dann noch erfahren, was dann los ist. Ja, ähm, in der Höhlenverliesgalaxie galaxie 100 Liter Münzen sammeln. Und die wird relativ lange dauern. Ich glaube, wir haben recht lange Sterne heute. Vielleicht gibt es heute auch einen extra langen Part, keine Ahnung, mal gucken. Wir werden es sehen. Wir müssen auf dem Geisterschiff. Ja, aber die waren, glaube ich, in der gesamten Galaxie verteilt, oder? Oder wirklich nur auf dem Geisterschiff? Nee, wirklich nur auf dem Geisterschiff. Okay. Ja, ähm, das Wichtigste ist erstmal hier runter zu gehen. Und sich hier unten die Lila mindestens zu holen. Weil die vergisst man schnell. Und hier ist alles abgegrenzt, der Bereich. Ja, es sollte ein schneller Stern sein. Wie wir werden es sehen. Jetzt nicht allzu das schwere Level. Aber ich weiß, dass da noch eine lange Mission kommt. Die auf jeden Fall ein bisschen Zeit kosten wird. Äh, okay, woher kommst du? Keine Ahnung. Au. <lacht> Hilfe da ist noch eine lila Münze am Rand hm, hm, hm. ja und direkt darunter, das hatte ich auch noch im Kopf unter den Kisten sind noch zwei lila Münzen die man extrem leicht vergisst und wo man dann extrem lange nachsuchen kann wie gesagt das sind, so, das sind so ein paar dieser schweren lila Münzen die jetzt nicht schwer sind aber die, die, die findet man halt nicht direkt ähm... Ja. Und dann einmal raus aus dem Wasser, Mario. Und jetzt können wir uns mal hier umschauen. Hm. Ich weiß auch nicht, ob hier was drin ist in den Kisten. Deshalb zerstöre ich sie mal vorsätzlich. Oh, ein Geist. Verdammt. Weil ich glaube, der wäre sowieso da. Komm. So, jetzt ist er tot. Ich glaube, man sieht hier jetzt sogar relativ viel, was man sonst nicht sieht. Zum Beispiel hier oben, das sieht man sonst nicht. oder Also eigentlich geht man hier nicht hin. Hat eigentlich keinen Grund, da gehen Aber hier sind dann lila Münzen. Was hast du sagen? Unter der Erde gibt es wohl keine lila Münzen. Das ist auch ein guter Tipp. Also die sind alle an der Oberfläche. Aber diesmal unter Wasser. Hm, hm, hm, hm. Ähm, ich würde sagen, wir sammeln erstmal die an Bord, oder? Unter Wasser können wir sie immer noch suchen. Weil unter Wasser kann man so lange suchen, weil man so lahm ist einfach. Sammeln wir erstmal. Sammeln wir erstmal die an Bord. Oder wir sammeln jetzt die unter Wasser. Jetzt, wo wir runtergefallen sind. Hm, hm. So, her damit. So, da ist einer noch versteckt. Und einmal bitte runter. Und hier sind nochmal richtig, richtig viele. Und da ist ein Toad. Der ist gerade auf Tauch Tauchgang. Ich habe das Schiff fix auf dem Boden des Sees fixiert. Alter. Du bist ein krasser Tod einfach. Ich meine einfach mal einfach mal so das Boot auf dem, auf dem Grund des Sees fixieren. Ich stelle mir es jetzt nicht so äh, einfach vor so ganz alleine. Vielleicht hat er auch Hilfe, aber dennoch ist es krass. So, einmal umdrehen bitte. Und da ist sogar noch eine Münze. Da ist sogar noch eine Münze. Die sieht man gar nicht. Die hätte ich, beinahe, die hätte ich echt jetzt beinahe vergessen. Und das nur, weil ich mich aus noch nochmal umgedreht habe. So einfach kann es passieren. So, ich glaube, hinten waren noch welche. Warte, bestimmt hier unten drunter. Sind hier welche? Nein, tatsächlich nicht. Oh, warte, da sehe ich aber noch eine Münze. Oh, die habe ich beinahe übersehen. So da hinten sind noch welche. Ich habe glaube ich auch ein paar in der Luft gesehen. Ähm. Wo seid ihr? Oh, uh, hier sind noch welche an der Seite des Schiffes. Ach du Scheiße, die sind ja richtig viele noch. Ich meine, irgendwo müssen ja auch 100 Münzen hier versteckt werden. So, her damit. Kann leider glaube ich nicht am Seil entlang klettern. Ich glaube, unter Wasser ist tatsächlich auch noch einer. Okay, ich dann muss aber jetzt erstmal wieder die an, an Bord. Das können wir immer auch schnappen. Was hast du zu sagen? Der dreht sich schön in seinem. Der tanzt schön im, im Sonnenschein, im Lichtstrahl. Ja, viel, viel Spaß, Toad. Ja, das, das ist lustig. Ich mag das. Ähm so, die Münze hatte ich eben gesehen. Da ist sogar noch eine die wir noch weiter hochklettern müssen. Und hier sind echt nochmal viele Münzen. Da sind noch welche. Hast du noch was zu sagen? Um Liedermünzen in der Ferne aufzusammeln, musst du einen Hechtsprung machen, oder? Ja. Ah, habe ich richtig gesehen, dass unter diesem Plateau auch noch Münzen sind. Das habe ich, glaube ich, richtig gesehen, oder? Oh ja. Da sind noch ein paar Münzen. Ich glaube, es fehlen noch ein paar, also da am Rand. Da sollte das aber eigentlich passen. Vielleicht hier am Mast. Am Masten Wandsprung. Okay, das klappt nicht ganz, wie ich will. Gibt es vielleicht ein Item hier? Vergesse ich irgendwas? Äh, vielleicht ein Dreisprung. Ja, ich probiere es wirklich nochmal mit dem Wandsprung. Ja. Mit dem Wandsprung klappt das. Und, ähm, der Stern hat auch wieder lange gedauert. Im letzten Part hatten wir ja noch die reifen galaxie Und da hat es auch 10 Minuten gedauert mit den 100 Liter Münzen. Und hier... wären es auch in etwa 10 Minuten. Einfach weil es ein recht langer Stern ist. Beziehungsweise... Viele Münzen halt im Wasser versteckt sind. Oder einfach schwer zu erreichen sind. So, der Rest, der müsste eigentlich simpel zu erreichen sein. Und zwar... Hier unter dem Ding. Ich hoffe mal, dass es leicht zu erreichen ist. Äh, fehlt mir da jetzt eine Münze. Ich habe irgendwo eine Münze übersehen. Gehen wir nochmal ganz kurz unter Wasser. Es fehlt mir ernsthaft eine Münze. <lacht> das darf doch jetzt nicht wahr sein, mir fehlt jetzt eine Lila Münze. Oh mein Gott, ich habe wieder kein Bild. Das hatte ich doch schon schon mal vor ein oder zwei Parts. So. Okay wieder. Also ihr habt Bild, aber ich hatte kein Bild. Es, es ist schon wieder passiert. Hä? Was soll das denn? Ups, oh, sorry. ETF. Muss ich das verstehen? Kann ich, äh, irgendwo mich mal umschauen? Oh, da ist er. Ja gut. <lacht> da hab ich sie doch noch gefunden. Alter, elf Minuten hat's gedauert. Mit zweimal kein Bild haben. Super. Ja, wird, wird ein langer Part, glaube ich, werden. Weil wir haben definitiv noch einen verdammt langen lila Schmündstern, das weiß ich. Bin ich mir sicher. So, ich hoffe, wir kriegen direkt wieder einfach den Lila Kometen. So, die Galaxie haben wir natürlich abgeschlossen. Keine Frage. Äh. Oh ja, und die Feuereruption-Galaxie. Das ist ein langer Liedermünz. Denn ich glaube, der von der. Wie heißt die? Raketenflotten-Galaxie oder so. Der ist, glaube ich, relativ fair. Aber der wird nochmal lang sein. Das kann ich euch versprechen. Und da muss man wirklich viele absuchen. Aber das ist eigentlich, glaube ich, meine lieblings Münzen mission ich, ich mag die Galaxie, ich meine... Hallo, es, es, es, es ist es Lava-Welten? Lava-Welten in Mario? Oder generell Lava-Welten? Lava-Welten in Videospielen sind einfach das Geilste, was es gibt. Finde ich. Vielleicht widersprechen wir da andere, haben eine andere Meinung dazu, aber meiner Meinung nach sind es die besten Level. So, und einige Lieder müssen gibt es aber auch schon hier am Anfang. Das ist eigentlich schon mal wichtig. Okay, das war nichts. Äh... Uh, danke. Ich muss mal einen riskanten Sprung machen, damit man das schafft. Und noch mal einen und dann passt das. Aber oh, ich weiß nicht, ob es am Anfang... Äh, irgendwo... Ich glaube, am Anfang gab es irgendwo eine gemeine Münze. Pff, aber ich sehe nichts. Hm... Vielleicht vertausche ich das mit irgendeiner Galaxie, die wir schon hatten. Ich, ich weiß es nicht. Ah, oh, bitte nicht in die Lava. Ich Nicht in die Lava, habe ich gesagt. Ich würde gerne meinen wunderbaren ähm, sechs Lebenpilz behalten. So, und ich glaube hier... Mann, das, ja, Hier sind zwei lila Münzen. Die nehmen wir auch mit. So, und hier muss man ein bisschen warten, damit man hier an die lila Münzen kommt in der Lava. Oder nicht in der Lava, aber ganz nah an der Lava, an der Lava dran. Mal schön hochspringen. Hm, hm, hm, hm. Ähm. Okay, wir gehen gleich da rechts lang. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, das ist auch nochmal ein bisschen gemein. So, der gibt mir eine, eine Münze, die nehme ich gerne. Ähm, ja, danke. Ich glaube, die Mission geht sogar relativ schnell, habe ich das Gefühl gerade. Keine Ahnung, wieso wie rum die jetzt so schnell geht, aber, hey, nehme ich gerne an. Hm, hm. Da unten sind keine lila Münzen, okay. Na gut, dann ist das so. Ich glaube, wir können das heute echt noch schaffen. Die Mission geht rasend schnell vorbei. Hm, hm. Okay, wir sind natürlich auch erstmal am simplen Teil. Äh, ich glaube, ich habe hier... Ne, habe ich nicht. So, hier müssen wir erstmal uns wieder Münzen noch schnappen. Und ja, damit. So, danke schön. Dann gibt es hier noch ein Liedner münchen Okay, die Plattform bleibt tatsächlich permanent. Ja, hier sind halt so viele Münzen einfach. Ein Großteil davon. Sind hier oben welche? Ne. Das ist nicht der äh, Eine blaue Münze. Nein, blaue Münzen gibt es gar nicht im Game. Eine ganz normale Münze gibt es hier. Äh, da habt ihr die Münzen gesehen. Die können wir auch nehmen. Das war kein Treffer, okay. So, hier kann man, wenn man ein bisschen vorsichtig ist, äh, schneller hochkommen. So, und einmal hier reinspringen und dann einfach warten, damit man hier runterrutschen kann und äh, die La Münzen sich nehmen kann. So, ich nehme jetzt einmal nochmal den anderen Weg. Okay, äh, das riskiere ich jetzt nicht, den Treffer. Hm, hm, hm. Die Mission ist verdammt kurz. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, ey, was also sind die letzten fünf, äh, die münzen, die sind alle im Vulkan, müssen sie sein. Oh, yeah. Und die ist ein bisschen gemein, aber es geht. Und das ist eine verdammt kurze Mission, die habe ich viel, viel länger in Erinnerung. Aber die ist tatsächlich nur auf diesen einen Planeten. Ähm, warum mache ich das? Eigentlich hätte ich das schlauer machen können, indem ich erst in den Vulkan gehe und dann wieder ähm, dann runterrutschen lassen können. Aber okay, das weiß man ja nicht. Komm. Und her mit dem Sternchen. Nummer 119 ist unser. Mm -hmm. Vielen, vielen Dank. So. Sollte kein Problem sein. Jetzt auch noch den letzten Stern zu holen. Weil der ist glaube ich nicht so lang. Doch der Part ein bisschen länger, aber... Ich würde auch keinen weiteren Part mehr gefüllt kriegen mit den lila Kometen, da bin ich ehrlich. Darum mache ich das lieber jetzt fertig. Und dann machen wir heute die 120 Sterne voll. Den letzten Stern, den wir holen: Die Lila-Münzen der Raumflotte. Von der Kanonenflottengalaxie. Und das ist eine verdammt schwere Mission. Ich glaube, die habe ich vertauscht mit der Kampffelsengalaxie. Wo, wo ich die 100 Lila-Münzen auf Anhieb geschafft habe. Weil ich glaube, hier ist das nochmal deutlich schwerer. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich in der Kampfhelsengalaxie so Probleme hatte, aber die hier ist auch nicht ohne. Die ist schnell gemacht, aber die ist auch nicht ohne. Weil man sehr, sehr schnell sterben kann. Und es gibt halt, glaube ich, keinen Checkpoint. Deshalb muss man hier besonders gut aufpassen. Bzw. wenn man stirbt, dann muss man halt alle münzen von vorne sammeln. So wie es bisher immer der Fall war. Also an sich nichts Neues. Man kann sich so leicht hier raus katapultieren. Wenn man nicht genau weiß, wo es lang geht. Das ist halt auch äh, problematisch, sagen wir mal. Hm, hm. So, hier oben sind noch welche. Ja, beeil dich bitte. Weil wir sehen, wir haben nicht viel Zeit, um alles hier zu sammeln. Oh nein. Ja. Ich wusste nicht, dass da oben eine Plattform ist und dann wurde ich da angezogen. Toll. Da kann man halt echt nichts viel wenn man nicht genau weiß, wo es lang geht. Dafür sind halt. dafür habe ich die Mission einfach zu lange nicht mehr gespielt, um sie äh, im First Wire hinzubekommen, weil ich den Weg nicht genau weiß. Hm. Weil man hat halt keine Chance. Man könnte halt schneller hier rumlaufen, aber es bringt halt nichts, wenn man immer auf davon warten muss, weil man äh, sonst einfach in die Leere fällt. So, auf jeden Fall immer aufmerksam sein und schon mal im Voraus gucken, wo sich äh, Münzen befinden. So, hier ist so ein kleiner Verschnaufsmoment, wo man mal kurz. Ähm, das schnappen kann, was man will. Was ist das? Lass das. Das hat mich beinahe gekillt. Man, diesmal nehme ich mir erst diese lila Münze, damit ich nicht sterbe, ey. Oh man, und das ist jetzt besonders gemein, weil man weil einfach die Perspektive kacke ist und man schlecht steuern kann. Und man so leicht an irgendwelchen wieder Münzen vorbeispringen. Das ist auch nicht besser. Also, ich glaube, es ist ein bisschen besser, aber äh, dennoch nicht allzu ideal. So. Oh, das sieht gut aus. Und einmal hier hoch und dann sollte das klappen. Hallo, Au, Hilfe geht das irgendwann kaputt. Und ja, äh, die letzte Münze kriegt man hier am Ende. Also, falls man irgendwie einen Schreck bekommen hat, die kriegt man am Ende. Was ich echt ein bisschen gemein finde. <lacht> Aber hey, da ist unser letzter Stern gut gemacht, du hast bis zum Ende durchgehalten. Ja, und nicht nur bis zum Ende, sondern es ist auch das Ende unserer Sternjagd in Super Mario Galaxy. Noch ist das Projekt nicht vorbei, aber das ist unser letzter Power Stern im gesamten Let's Play. Es gibt keine mehr. Das ist es. Es gibt einfach keine mehr. Damit muss man jetzt klarkommen. Und der Stern 120, er ist unser. Wir kriegen jetzt eine kleine Nachricht. Denke ich mal, oder? Wir werden es sehen. Wir haben nun genügend Sternkraft, um in eine andere Welt zu reisen. Da lassen uns, wir lass uns vorher die kostbare Person retten. Oh ja, wir müssen noch mal ins Finale gehen und Bowser noch mal vermöbeln. Ähm, aber das wartet noch, denn wir haben vorher noch was anderes zu erledigen. In diesem Spiel. Aber wir haben jede Mission geholt. Wir können mal kurz auf unsere Sternenkarte schauen alle Missionen abgeschlossen das sind alle Sterne hier gibt es sogar noch eine Liste äh, mit all unseren Rekorden wie viele Münzen wir da Gold haben auch wenn ich das irgendwie unwichtig un finde hier nochmal unsere Bestzeiten von den verschiedenen Missionen ja ist jetzt nicht so interessant finde ich aber im nächsten Mal geht es dann hier weiter und ähm, wir werden uns dann hier in der Bibliothek mal die Geschichte anhören die sehr sehr schön gestaltet ist und ich finde einfach Sie macht einfach was sehr Wichtiges an Mario Galaxy aus. Und ja, ich würde sagen, das war's für diesen Part von Super Mario Galaxy. Ich schalte nächste Mal wieder ein und bis dann, ciao, euer Rocky.